Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ähm, Hoppe gesagt, wir müssen auf Route 7. Ist der Bahnhof? Erst für später im Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ah ja, mit dem Bahnhof kommen wir dann auf Route 10. Okay, dann rechts Route 7. Poké Center. War ein Flugobjekt. Aber ich glaube, ich kann immer fliegen, wenn ich da... Okay. Kann ich denn jetzt? Jawoll! Perfekt, das wollte ich haben. Ähm, ich verkaufe mal den Ball. Den. 16 von denen, ich behalte mal 20. Ich weiß zwar nicht wieso, aber komm, scheiß drauf, weg damit. denke habe ich genug. Ey, was kann ich unten noch kaufen sonst? Perfekt. Gut. Ciao. Jetzt geht's weg. Ich will gerade ein bisschen wegen dem Mikrofon zu gucken. Bin ich bereit für Hop? Öffne ich mit Scream oder mit was? Das ist die Frage, weil... Flausch ist immer noch kack. <lacht> Sorry. Okay, nein, da kann jetzt echt viel eigentlich. Ich gehe mit Fappy Bird rein, komm. Adi, wenn ich stark genug werden will, um Delian einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Du weißt sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Oh, ich habe einen Mix gesehen, wo er mit dem. Also, bei dem sein. Dieser Signature-Track, der im Hintergrund läuft, der ist ja spezifisch für ihn. Und da habe ich einen Mix gesehen, bei dem eine Route von Sinnoh genommen wurde und dann rüber ge gemixt wurde. Das war voll geil. Habe ich ein bisschen gefeiert. Tromborg ist Geistpflanze. Dein Kampfstil erinnert mich irgendwie an den von meinem Bruder. Ja, dein Bruder spielt auch einen Fappy Bird natürlich, ist mir schon klar. Ich lasse Konfusstrahl. Fußstrahlen. Verwirrung ist so der komischste Statuseffekt irgendwie. Trombok finde ich ganz ehrlich ein komisches Design mit diesem schwarzen Körper, den er in dem Baumstamm drin hat. Ey, Fappy, kannst du mal richtig verdammt nochmal, bitte. Holzkoi ist ein ich weiß. war oh, das Holzkoi? Danke, Fappy. Nice. Ah, ist immer noch verwirrt. Oh, jetzt wird's kritisch. Fappy, du sagst. Ich weiß es nicht. Sinn. Okay. Eben sagen ich ja Das ist ein Heal. Äh. Super Trunk. Wir müssen jetzt in Runde 4 sein, von 8, an denen es regnet. I don't care, danach gibt's einen Luftschnitt und dann ist er weg. Boah, ich bin schon happy, dass ich jetzt Musik habe, aber die letzten Kopfhörer gingen gar nicht. Vor allem, wenn ich zwei, drei Stunden gespielt habe, hatte ich danach solcher Schmerzen in den Ohren, wie so ein Stechen, dass wenn ich auch meine normalen Kopfhörer angezogen habe, also die Pots, äh, habe ich ein riesen Stechen in den Ohren gehabt, das ging einfach gar nicht klar. Deswegen habe ich dann lieber ohne Musik gespielt. Deswegen ist auch C COD ein bisschen ausgefallen. Pokémon habe ich halt ohne gespielt, das ging. Ich hoffe, das war kein Fehler, aber eigentlich sollte es okay gehen. Das waren niemals acht Runden. Der Regen ist ganz komisch irgendwie. Bin da nicht so überzeugt von. Kacke, ne? Okay, jetzt muss ich weg <lacht> sein. Olaf kassiert hart. Äh, will ich auf Fappy gehen? Ah, ich weiß, Fappy klingt so geil. Ja, eigentlich ist es gar nicht mal so dumm, weil Regen die Feuerattacken schlecht. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere heißlosende Feuerkraft. Bam! Nix macht es! Ja, nicht, dass er schon schnell genug wäre. Ich muss den Pelippa ist nicht so schnell. Ich habe allgemein ein recht langsames Team ausseits äh, Riffix. Bin ich eigentlich der Meinung. Also, Maritel um geht eigentlich, das ist ein Medium, ein bisschen schneller. Scream ist recht schnell, Drift c billy ist okay. Es ist halt ein bisschen speziell. Ich habe auch keine Kampfattacken. Ich hoffe, Relaxo brennt gut. Ich hab gehört, da kann weh machen. Brenn! Bitte. Fuck. Jetzt wird seine Defense noch erhöht. Horta erhöht die Defense. Kannst du bitte brennen, du Pisser. 260 Schaden in zwei Angriffen. Eine muss noch drin sein eigentlich. Jawohl. Wenn er jetzt Verzehrer macht, heilt er sich halt recht gut. Aber wenn er keinen Verzehrer macht, ist er am Ende des Zuges tot wegen Brand. Jawohl. Eigentlich soll der jetzt tot sein. Tut mir mega leid für Hopp eigentlich, dass ich ihn immer so fertig mache. <lacht> Aber ist halt so. Overdrive, jawohl. Statt Ladungsstoß. Ist auch die Haut gegen Pokémon. Ich glaube, das ist Mehrzahl. Nichts geht über einen Aufhol Sieg Nachdem er im Rückstand war, vergisst das, Kollege. Ich probiere ein bisschen ohne Reflex zu spielen, wegen den Leveln ausgleichen. Aber das wird halt gar nicht so einfach. Weil es wird immer schwerer jetzt. Und Reflex levelt halt trotzdem mit im Hintergrund, aber ich probiere es eigentlich ohne zu machen. Weißt du, bevor wir in unseren Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Daniel einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich, ich mache noch schnell dein Team wieder fit. Ja, diese Einsicht ist eigentlich ganz gut für ihn jetzt. ist er nicht mehr voll depress. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will Delian den Unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mit den arena Orden, arena -Orden in Surchester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Alright. Ein B käfer Käferfee. Pilipper in Shiny sieht voll nicht geil aus. Ich hab mir überlegt, ob ich noch ein Shiny-Chaining mache, aber... Ist ja nicht mal schwer, in dieser Gen. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Das Grüne ist so... Es gibt nicht viele Pokémon, die ich in Shiny haben will. Ich habe überlegt, mein... Nice. Mein... äh... Kostoso vielleicht... weil es Gold statt Pink. Das würde ich gerne haben und dann Dynamaxen. Ist okay. Äh, aber was ich halt in Shiny habe momentan ist einerseits Zoroark. Das habe ich bekommen, weil ich für eine Ex äh, Zoroark gezüchtet habe und dann nach 3 von 5 Werten ist ein shiny sorua ausgeschlüpft, das habe ich dann behalten. Hab das hochgezogen, gekronkorkelt und das ist Level 100. Zwei Werte maximized. Also das Wesen und alles hat gestimmt, das habe ich in Sonne Mund bekommen. Und dann als ich genau dieses Pokémon getrainiert habe, auf Init ist ein Dicta aufgetaucht. Ein Alula-Dicta, ein Shiny. Das muss ich jetzt auch noch hochnehmen und vielleicht Wesen zu so mal. Weil das muss ich ganz komisch züchten, damit das, weil ich konnte ja scheinlich weiter züchten. Äh, aber jetzt mit den Wesen und so geht das. Wir haben endlich Zeit, dass ich's ich es mache. Muss es nur noch auf Sonne rausnehmen. Bodycheck, ja vielleicht besser als. Na. Na. Irgendwie spiele ich Evoli nie. <lacht> also, ähm, das erste Random Encounter hier. Bist du. Ein psia Oh, wie interessant. Männliches psycho vor allem. Sehr viele Psycho-Pokémon sind supportmäßig aufgebaut. Sing einfach so ihr Ding. Boah, ich mag die Kampfanimation von dem. Aber es gibt mir so hart auf die Schnauze gleich. Ich wollte gerade sagen, Levelball, aber ich bin ja genau gleich Level wie das Vieh. Das lohnt sich gar nicht. Ich glaube, man muss schon einen guten Levelunterschied haben, dass sich das wirklich auszahlt. Weißnebel, was war das nochmal? Statussenkungen. Wäre schon nicht schlecht gewesen. Ich frage mich, ob das bei Papella funktioniert hätte. Das ist einfach Glotzi, weil er so starrt. Ich mag den eigentlich voll. Kann man da rechts? Ah, im Moment, das gesperrt, ja. Da habe ich zum ersten Mal Mautsänger Hinten habe ich ihn sogar schon gesehen. Da habe ich zum ersten Mal Mautsänger getroffen. Ja, da hat ein Plus auf Angriff, war mir so klar. Die Wesen sind gar nicht mal so gut teilweise. Der geht voll klar. Der ist nicht so ganz... Doch, der geht eigentlich auch klar. Der gar nicht. Der ist kacke. Der ist super, eigentlich. Das ist nicht so gut. Das ist okay. Der ist neutral. Neutral ist immer okay bei solchen Sachen. Na, ja, Olaf hat einen Minus auf Special Attack. Das ist eigentlich ganz geil. Der wäre halt recht balanced, wenn er nicht ein Minus auf Attack hätte. Ja, und der hat einen Innit-Bonus, was eigentlich auch ganz stabil ist. Ja, mein Team ist nicht das Perfekte, aber es ist okay. Ich habe mir überlegt, ob ich Sonderbonbons legal finde, weil le Sonderbonbons kriege ich ja legal ohne die Dino Raids. spezifisch sind eigentlich nur EP Bonbons. Aber ich glaube, ich mache es gar nicht. Wobei, irgendwie muss ich ja leveln können. Sonderbonbons wären halt schon cool. Die kriege ich ja halt auch legal, wenn ich will. Irgendwie, glaube ich. Momentan habe ich noch einen Level-Vorteil, den muss ich behalten. Sonst wird es irgendwann kritisch. Es kann sein, dass ich zwischendurch jetzt mal in Zukunft, wenn ich nicht aufnehme, Diner Rates mache. Für die AP-Bonbons. Ah, fuck, das ist ja normal Normalflug. Ich bin dumm. Weil es gibt ja die Recap-Funktion, dann würde ich dann Raid End-Teil aufnehmen. Vielleicht oder einen Screenshot machen davon. Wenn jemand stirbt, dann würde ich das cappen. Einfach dass man dann sieht, dass am Ende vom Kampf mein Pokémon noch lebt oder eben nicht. Aua, damit das sicher nicht in ihm geht. Weil <lacht> das wäre jetzt recht doof gewesen. Wow. Oh, und das ist echt schade. Sad boy. Shake it. Drei Bären, nice. Nochmal zwei, sind fünf. Jetzt kommen wir hoch auf sechs. Sieben. Da kommt ein Pokémon runter. Jawohl. Ein Schlaraffel. Oh ne. Das Tanky, das ist gut. Ich spiele das auch. Ich soll es vielleicht mal offensiver bauen. Ich habe meines mega scheiße defensiv gebaut. Es ist gut. Also scheiße defensiv heißt nicht, dass es kacke ist. Ich meine damit, dass es echt brutal defensiv ist. Aber das Ding haut kein Damage raus. Eventuell muss ich ihm dann die K.P. wieder ein bisschen runternehmen. So, wegen Heavy Metal heißt glaube ich die Fähigkeit. Er macht das mehr Damage, weil es eine Schallattacke ist. Punkrock heißt die Fähigkeit nicht Heavy Metal. Sorry. Alle getriggert wegen der Musikrichtung. Ja, Punkrock ist es. das räumt mir schon nur, ne? Muss ich schon ernst nehmen, natürlich. Und ich meinte, die Ruine ist ein eigenes Gebiet. Das ist nicht Route 9. Ich gucke nachher mal ganz kurz auf der Karte nochmal nach. Boah, das macht halt kaum Damage, ne? Ich glaube, Flauschi sollten eine Expertengurt haben. Es hat dann nicht die besten Werte für sich aus, erst wenn es sich entwickelt hat. das ist eben das Problem dran. Sorry jetzt aber. Ja, ist ja mega schlecht. Ich, ich habe jetzt gerade die Wertetabelle offen. Alle Werte sind 55. Also ein KP-Angriff und Init. Verteidigung ist 50 Base, Special Attack 45 und Special Death 65. Es ist nicht wirklich gut. Und ja, die Muschelglocke hilft, aber... Ich glaube, ich habe meinen experten ja weggenommen. Ah ne, warte mal. Hessler hat den jetzt. Kriegst du halt trotzdem wieder die Schlau, oder? So, ja, eben. Wegen Sonderbonbons. Ich mach das. Weil sonst hängt Olaf immer hinten nach. jetzt. Sonderbonbons sind legitim. Kleideschreien. Nope. <lacht> genau, und ich wollte kurz gucken, ob dieses... Diese Ruine... Zählt also Route 8? Okay. Das heißt, da darf ich ein Pokémon fangen. Alpolo, okay, das heißt ich kriege keinen Gengar. Toll. Und Flauschi mit Biss immerhin. Zum Glück habe ich ihn dem gut gegeben. Ich hatte jetzt gerade für den Moment ein bisschen Angst. <lacht> Wie viele Buchstaben kann ich machen? Ich glaube, ich 12 jetzt unterlassen. Ja, ich muss den anderen noch einen Spitznamen geben. Ja, 12 kann ich. So. <lacht> Aber da geht's weiter. Also nur eine Hinweistafel. Okay. Ja, die leuchtenden Pokémon überall geben dir Zusatzwatt, haben dafür aber bessere Werte. Ein streh natürlich. Ja, ähm, die, die laufen random rum, es kann sein, dass dann Watt-Pokémon rum ist. Ich glaube, die haben zwei Werte garantiert auf sensationell, also auf dem vollen Wert. Und geben dir noch 200-300 Watt, wenn du die catchst. Oder besiegt vielleicht auch. Ich glaube nur wenn man sie fängt. Jetzt kommt so random Donner! Und dann wäre ich weg. Ich bin mir echt am überlegen, weil es im neuen DLC ja jetzt das Pflaster gibt, das Hidden freischalten kann. Ob ich da eventuell ouch, äh, zu spielen will. Statt Pelipper. Aber Pelipper mit Orkan ist halt schon geil. Oh, ich könnte einen Wahlschal spielen auf Floaty. Damit wird sein Init geboostet und also 50% tatsächlich das ist recht viel. Und er kriegt halt nur noch eine Attacke, aber das ist okay. Ein Gesundheitscheck, ich hoffe, die heilt mich nachher, wenigstens. Roselia, das Pflanzegift-Pokémon. Mit einer echt coolen Weiterentwicklung. Spukball ist voll heavy eigentlich. Oh naja, kein Egelsamen. Ich muss auswechseln. Aber Pelipper ist ein Risiko die Frage. Ja, der heilt so viel, das geht gar nicht, klar. Ah, will ich in Hesslern, wirklich? Ey, ich geh in Floaty rein. Ja, meine sind jetzt um 50% geboostet, dafür darf ich nur noch bis zum Ende des Kampfes oder wenn Floaty rausgeht, äh, Spukball einsetzen. Ist ja halt gut, wenn man ein Pokémon hat, das relativ mittelmäßig schnell ist, um das ein bisschen schneller zu machen. Aber dafür lockt man sich halt auf eine Attacke. Wenn man vier verschiedene Typen hat, kann man das jetzt hier zum Beispiel perfekt ausnutzen. Ich kriege einen Init Boost und spüre spammt einfach durch. Mit Stab, sehr effektiv und allem. Die Wahlschal, also die Wahl-Items, gibt es in drei, drei Variationen: Attack Boost, Special Attack Boost und Init Boost. Defense Boost wäre halt voll bescheuert. Irgendwie. Finde ich es persönlich. Also, ähm, auf jeden Fall hat der ein Base-Init von 83. Das heißt, er hat einen Init-Wert von 120, 124. Oder je nach Rundungswert 125. Aber das ist schon besser. Weil Reflex hat, das zeige ich mal kurz. Reflex hat Init von 85. Also wir sind eigentlich in einem recht hohen Spektrum drin. Mariteli, der voll auf Init geht eigentlich... Hat einen Hunderter. Klar, ich könnte es auch auf evo die spielen, aber dann... ...ich keine ja Lust. Float, ist einfach mein Teil, mein Speeder jetzt. Der outspeedet jetzt alles eigentlich momentan. Ah ja, doch geht's sogar. Biss macht das klar. Schaufler, glaube ich, auch. Ah, ne. Ja, Evoli ist mehr physisch. Oh, nein. Yo, die sind mal Level 40. What the fuck? Boah, ich hoffe, ich muss Evoli nicht... Wobei, dann hätte ich einen guten Slot frei, eigentlich. Es tut mir leid, Evoli, aber du bist nicht so gut. Leider. Pikachu wäre besser gewesen. Ein bisschen. Nicht gut, aber besser. Den hat es mir am Anfang verräumt, leider. Ja, der hat schon ein besseres Special äh, physisch Moveset. Ich heile den trotzdem. Ich will nicht so gemein sein zu Evoli, aber es ist halt wirklich nicht das beste Pokémon. So leid es mir tut. Die Entwicklungen sind voll cool, voll war, super. Blitzer momentan eh das beste Init-Pokémon. Schmalhorn, okay. Ich kann mega wenig Pokémon einsetzen. Ich glaube, ich habe keins. Ja. habe mich gewundert, ehrlich gesagt. Ganz komische Pokémon, die Schmalhorn einsetzen können. Und Togidemaru, okay. Schaufler macht dafür, glaube ich, vierfach Schaden. Nice. Ja, gegen Elektro und Stahl. Vierfach Schaden. Und Experten gut oben drauf. Ich Muss jetzt für die Schule selber ein Spiel programmieren, also als äh, Abschlussarbeit, für Vertiefungsarbeit in der äh, Allgemeinbildung so rum. Äh, und ja, äh, ich mache ein RPG mit dem RPG Maker. Das ist das Einfachste. Aber da, ste da steckt so viel dahinter. Das ist aber, ich habe das ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Wah. Ich muss zugeben, ich habe das komplett unterschätzt. Aber es macht Spaß. Ich arbeite sehr gerne nebenbei immer wieder mal dran. Ja okay, durch den kleinen Angriffsunterschied macht trotzdem Spuk mehr Schaden anscheinend. Alright. Ne, aber auf jeden Fall, äh, ich progr pro pro programmiere ein RPG. Mit meinem mit, mit Arbeitskumpel. Wir müssen das zu zweit machen. Als Hauptcharakter. Man kann ihn aber umbenennen. Ist ganz lustig. Wir haben ganz viele Insider drin und sonstiges Zeug, das ganz lustig ist eigentlich. Oh, fuck. Ah, ja, Macht Spaß. Ist mühsam, aber ist lustig. Irgendwie. Wenn ich einen Steinwurf mache, ist Hestlon halt weg, ne? Risiko. Ich will ihn nicht verlieren, aber ich hoffe, dass es nicht passiert. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt sicher schon 24 Stunden investiert, mindestens. Aber der Output ist unterdessen recht hoch. Also wenn man richtig spielt, nicht einfach rusht, dann hat man schon über eine halbe Stunde Spielzeit. Wir kommen jetzt anfangs zum ersten Boss. und Ab dem ersten Boss geht es ein bisschen mehr Rush, weil wir haben am Anfang ein bisschen mehr... Inhalt und danach gibt es dann Boss, Boss, Boss, Boss. Dann ist's fertig. Aber das ist fertig. Also es wird kein Riesending, es ist mehr so ein Proof of Concept, dass wir das überhaupt hinkriegen. Aber es macht echt Spaß, muss ich zugeben. Ich hätte es nicht erwartet. Es ist mühsamer als erwartet, aber lustiger als erwartet. Ich schmeiß das Tränke rein. Haben sie Tränke nicht mal auf 30 geboostet? Oder war das nur ein TC so? Ja, mein PC macht ein bisschen Spaß, äh, Probleme. Spackt ein bisschen rum, wollte ich sagen. Wenn ich aufnehme auf dem PC, deswegen kommt zum Beispiel auch Sanctum nicht momentan. Ich habe Sanctum sogar weitergespielt, aber das funktioniert einfach nicht mehr mit dem PC. Ich weiß nicht mal wieso. Weil alles läuft, ich kann gut rausrendern, alles, aber... er ja, macht Probleme beim Aufnehmen. Äh, aber wenn ich es hinkriege, würde ich sogar... Wir haben es mal Legend of Najib genannt, aber ich würde dann... Wir haben es dann umbenannt auf Tales of Gaia. Es ist mega low, es ist... Nix eigentlich, aber ich könnte es spielen, wenn ich will. Ich würde es dann eh kostenlos raushauen, wenn ich es kann. Und ich habe mega viel gelernt jetzt über dieses ganze Technische und... Es macht Spaß. Gold, ist Geist, Drache schon. Na, Spukball wäre trotzdem besser gewesen wahrscheinlich. Naja, oh reicht. Aber oh, ich bin dumm. Ich habe mit... Ich habe mit dem Wahl-Item auf Evoli gerechnet vorhin. Dabei habe ich ja das experten -Gut. Ich kann ja die Attacken besten jederzeit. So, jetzt kommt irgendwas rein. Ich hoffe, Riffix. Ne, drift ist auch gut. Halbwegs. Unlichtflug. Ich glaube, ich muss auf, oder was? Und nicht Flug? Ich dachte, nicht Gesteinflug, nee, nee. Scream, komm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Story ist mega basic. Wir haben uns entschieden, dass wir, weil wir Gärtner machen, äh, auf Gaia gehen, die Göttin der Natur. Und so. Und haben uns deswegen halt für die griechische Mythologie entschieden, weil Gaia griechisch und so ist. Äh, und haben da ein paar Mythologien random reingeklatscht. Und als Pegasus kommt vor... Minotaurus ist drin. Die Nymphen kommen vor. Wir kommen sogar zu Hades runter. Also die in die Hölle. Voll cool. Und da haben wir dann halt alles reingeklatscht. Ich habe viel über Kokitus noch erfahren. Kokitus kenne ich ja von Yu-Gi-Oh! ist ein Invoked-Monster. Äh, und der kommt halt auch von der Griech griechischen Mythologie, beziehungsweise von Dantes Inferno danach auch noch. Ja, gibt's viel. Habe ich gelernt. Ist voll cool trotzdem. Ich komme ein in den Kampf. Ja, scheiß Eisenabwehr. Was soll ich jetzt mal? Der hat eine Wasser- und eine Pflanzenattacke, ne? Heslon auch, aber... Ich hoffe, der one hittet mich nicht. Weil ein Crit ignoriert... Boah, das wäre kritisch. Crit ignoriert die Defense. Das heißt. also wird erhöht die. die Defense erhöhen, wird ignoriert, so rum. Ja, das heißt, die Eisenabwehr ist egal, wenn ich critte. Aber ich habe jetzt gerade. Auch wenn mir Flauschi nicht so extrem am Herzen liegt, glaube ich gerade, dass ich Flauschi verlieren werde. Ach ne. Noch nicht. Der Flauschi hat einfach nichts gemacht, das ganze Storyline durch. Außer so gelevelt. Das Vieh ist so useless einfach. Okay, es hat doch was gemacht jetzt. Nicht schlecht. Dann heilen wir es doch auch mal kurz. Ja, einen noch kommen, ich habe genug. Sonst sieht es ganz stabil aus. Muss ich vielleicht was anderes nach vorne nehmen? Ich müsste eigentlich mal Olaf trainieren. Ne? Was für eine Innet hat Olaf? Vielleicht kriegt er das Wahl-Item jetzt. 45, da kommt nicht mal auf 70 hoch. Das lohnt sich einfach nicht mal. Ich weiß, es gibt männlichen und weiblichen Hip-Hopper oder Musiker und ich finde die beiden nervig. Die Bewegungen sind so unnötig irgendwie, ich mag die nicht. Auch im Raid, wenn man die nur Raids drin hat und die, die Hip-Hopperin vor allem, also sie streckt den Arsch halt so raus und steht da, wie so richtig verkrüppelt und irgendwie das so unnötig und dann, dann wiggelt die noch so die ganze Zeit. Einfach durchgehend. Bin kein Fan von diesen Charaktern. Aber hey, jedem das eine. Ich sag deswegen nicht, dass sie raus müssen. Aber vielleicht findet hier jemand cool. Das kann ja sein. Ich nicht. Ein ja, Muskelband hat vielleicht mitgeholfen jetzt gerade. Ich meine, es gibt in jedem Spiel Charaktere, die man mag und die man nicht mag. Äh, ja. Boah, ich bin voll reingelaufen. Das wollte ich vermeiden, dass ich gegen Legios kämpfen muss. Das ist ein reiner Kampftyp. Da darf es trotzdem... Fappy oder Heslon? Heslon, komm. Heslon ist noch niedriger. Das darf jetzt der erklären. Ist Legios voll cool, ich mag die, ich mag die Animation. Ähm Der boostet sich jetzt komplett einmal durch, aber er darf nicht mehr flüchten. So last stand mäßig. Und die Animation sieht einfach so genial aus. Ach was. Ja, Oh, ich dachte, ich bin schneller. Boah, da könnt weh machen, das ist ein Unlicht, hat ein Griff. Ah, ne. Hä? Es ging schon Kampf? Ich dachte, das ist ein Unlicht. Na gut, dann. Eben nicht. Ja, diesen geteilten e macht es halt einfach für mich. Sorry. Ja, der geteilte Epithaler macht es halt relativ simpel, aber schon länger. Habe ich nichts gegen. Kastellit, Käfer, Gestein. Das ist die Frage, wie gut ist Samenbomben? Bei dem Käfertyp, der neutralisiert das ist, eigentlich relativ gut. Nicht gut, okay. Das hier auf mir Steine in die Fresse. Das kann ich den Käferstein gut brauchen. Ich mach mal einen Eisenschädel rein. Das macht zum oh. Glück nicht so viel. Ähm, Kehrtwende. Hoffentlich. Kills. Sonst muss ich austauschen. Sehr gut. Ja, Scream ist einfach Level 45, sehe ich jetzt erst. Ja, deswegen wollte ich da hinten hin, weil es da sicher eine Themen gibt. Die könnte man sogar sehen von der anderen Seite. Durchbricht Barrieren. Ist eigentlich ganz gut. Kann niemand lernen, na toll. Das ist ein Doppelkampf. Äh, ich muss kurz heilen, glaube ich. Yep. Sorry, ich bin uns hier draußen noch Tränke, solange ich kann. Ich will die nicht verkaufen. Im Kampf sind die halt mega schlecht, aber außerhalb vom Kampf sparten Geld damit meinte ich. Wir sind schon recht weit, ne? Okay. Mal schauen, ob ich da was verliere. Ich hoffe nicht. Der Lag war übrigens gerade auch bei mir drin. Das hat nichts mit der Aufnahme zu tun. Der Root zieht auf. Nein! Die haben ein gutes Team. Seedbomb auf Hypotherus. Ja, und Scream muss raus. Definitiv. Ich will Wasser haben. Let it rain. Ich hoffe, dass jetzt kein Steinattacke kommt gegen Riffax. Also gegen jetzt Peppy Bird, aber vorhin Riffax. Wenn ich Hypotheros rausnehmen kann, dann kann ich nicht mal ansatzweise. Oh oh oh. Stimmt, ist eine Bodenattacke. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich jetzt Olaf gegen das Float hier austauschen, um Schaufler zu umgehen. Okay, er hat alles gegen Reflex gezündet, zum Glück. klar, kommt jetzt auch noch ein Mautzinger rein. Dann graben wir uns mal in der Gegend rum und mich machen was auf Staloborn, in der Hoffnung, dass die Attack ein bisschen sinkt. und Okay, Fappy leidet ein bisschen, aber es ist okay. Ach, als ob der einen Double Flinch bekommt. Ah, okay, ich muss Fappy nachher heilen. Oder auch nicht. Vielleicht klappt es noch so. Aber vielleicht ist immer so dumm, ne? Ja, jetzt... Ich heile Fabian mal. Vielleicht kommt Olaf endlich mal in die Schaufler rein. Der flincht zu extrem in der Gegend rum. So ein schutzschild das ist okay. Endlich. Risiko oder heilen? Ich heile die Konfusion. Komm. Okay, Also, ich mache einen Schaufler gegen Lucario, falls er nochmal schützen will. Und mache mit Siedewasser Mauzinger fertig. Steigerungshieb. Oh, der macht weh. Der ist gut. Er ist seine Artikel. Ich habe jetzt Olaf ein bisschen vorne fürs Leveln Ich hoffe, das geht klar momentan Ich hoffe, es kommt kein Scanner ja, natürlich kommt ein Scanner Da war ich gerade direkt beiden aus Das ist böse Phantomkraft kommt durch Ein Schutzschild durch Bei Schutzschild schützt nur vorne Und Phantomkraft kommt von hinten Das ist, glaube ich, die Erklärung Voll dumm eigentlich Aber ist halt so. Also ich bin happy, dass es funktioniert Oh. Fuck. Kann ich den jetzt heilen? Alles geht, sehr gut. Der gräbt sich mal eben zu mir, holt einen super und geht dann wieder. Okay, nice. Das war jetzt knapp. So im Moment. Okay, wenigstens gibt's Geld. Da hinten ist ein Weg, so wie es aussieht. Nice. Also eigentlich wieder Nassbrocken. Aber für, für alle Felder. Cool. Wir kommen noch ein bisschen auf Route 8. Im Schneegebiet jetzt, meinte ich. Ja. Da ist ein Snomnom. Da ist Pokémon-Trainer noch, da muss ich aufpassen. Ah, hier ist ein Feld, genau. Feldbeschichtung ist für Felder. Was eigentlich auch ganz gut wäre, je nachdem. Ich bleibe gerne mit Olaf jetzt nach vorne, auch wenn es ein Risiko ist, aber ich glaube mal nicht, dass ich direkt sterbe. Ich sterbe direkt, alles klar. <lacht> Wir wechseln aus. Das wäre nicht gut gekommen. Hab mich jetzt erstaunt, dass der ein Arcani hat, ehrlich gesagt. Aber ich weiß jetzt übrigens, wo ich mein Profilbild ändern kann. Jetzt, wo ich die Fresse von dem sehe. Nein, nein, oh. Fuck, der kann ja Donner Boah, oh, das wäre so böse. Donner macht vierfach Schaden, das killt Pelipper immer. Immer dasselbe, ja. Deswegen nehme ich mich nie genau, wenn jemand da haben ist. Aber ich muss vorwärts machen. Apropos vorwärts machen, die Zeit ist ab, ich beende die Folge, wir gehen nächste Folge nach Surchester. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!